Puh, ganz schön anstrengend, so ein bisschen Dancen war. Findest du nicht? Du kannst gar nicht sprechen, ist so krass aus Atem. Wir ist haben echt. das schön gemacht. Äh, Lambi hätte uns auf jeden Fall äh, bestimmt gefragt, ob der Winter hart war für uns. Lieber Andy, worüber reden wir denn heute? Lieber Andy, sag es doch in die Kamera. Also, wir reden heute über... Über Let's Dance reden wir heute. Ach so. Wow. Was okay. sagtest du denn? Weiß ich nicht. Ich dachte irgendwie so ein Kinderlied. Nee. nee, wir reden heute über Let's Dance. Das allseits beliebte Let's Dance ist back auf RTL, die beliebteste Show im deutschen Fernsehen Zurzeit. Zeit. Ist das so? Ist so, ja. Nein. Die liebteste Show, beste Einschaltquoten, alles ist Bombe. Wow. Würdest du denn bei Let's Dance mitmachen, lieber Chris? Ja. Ich befürchte nur, ich wäre... Ich bin nicht... Mm. Bist nicht so, Bist du nicht so tänzerisch? Ich bei bin, ja, doch. Also man sagt ja, wie man tanzt, so ist man im Bett. Und dadurch, dass ich wahnsinnig gut im Bett bin, wäre <lacht> ich natürlich auch ein großartiger Tänzer. <lacht> ja. Aber... Ich glaube, so Standarddinger. Es ist, es ist nicht einfach. Ich glaube, man muss. Man braucht wirklich. Ich finde, für Let's Dance brauchst du mehr Mut, als wenn du in Dschungelcamp gehst. Oh, echt? Meinst du? Findst du nicht? Ich glaube, du kriegst da so einen super Profi an die Seite gestellt, da bist du auf jeden Fall gut. Gut im Futter. Wie findest du die den? Profis, die Mädels? Ja, die Mädels finde ich gut. Gil Oferim findet die auch ganz gut, habe ich gehört. <lacht> ja, Hast ja. du das mitgekriegt? Ja. Er sagt dazu jetzt gar nichts mehr. Ne? Keiner. Nein. Ke nein, es wird nein. nicht mehr dr drauf eingegangen. Nein, das mache, mache. er hält sogar Daniel Hartwig den Mund zu. Nein, das hat er gemacht. Hat er gemacht. Als er ihn gefragt hat, wie sieht es denn aus mit Ekaterina. <lacht> Glaubst du, die Frau weint immer, wenn sie äh, ihn sieht im Fernsehen mit ihr tanzen? Ja. ja, ja. ja. Wollen, wir, wollen wir mal eine Geschichte spinnen? Hatten die was miteinander? Wer? Die Frau von Gill und Gil? Ach so, ich dachte, sie, ah ja, okay. Ne, äh, Katharina und Gil, hatten die was miteinander? Böse Zungen behaupten, da ging ganz schön was ab. Ja? Würst du uns Brötchen, Handbewegung? Ja, sehr gut. Ja. Ja, ähm, wird wir, wir ja, behauptet. Glaubst ich, du das? Ich glaub, ja, ich glaube das glaub, auch. So böse Zungen. Ja, böse ich, Zungen, ja. Ich, ich glaube auch, dass da was hätte gehen können. Ich glaube aber auch, dass es dann so war, dass Gil gesagt hat ähm, im Nachhinein, ist jetzt aus hier vorbei, ich rede da nicht mehr drüber und das ist jetzt auch komplett Ende hier. Zu wem hat er das gesagt? Zu Ekaterina. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch so ein, gerade ein bisschen so, ein, so Eiszeit zwischen den beiden. Wir so. müssen jetzt ab und zu wieder miteinander tanzen, <lacht> ja, weil es gibt auch Kohle und so. Ja. Aber, Glaubst du, wir machen richtig Schott? Ich, ich, glaube, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, da ist eine Menge Hass involviert mittlerweile. Oh, echt? Ja. Ich glaube, da ist... Dem, dem ganzen Druck wird freigelassen abends immer mit Ekaterina. Also... Naja, ja, beim Tanzen. Kann, beim Tanzen natürlich. Na ja, ja, ja. Na ja ist doch klar. Wo sonst? Ja. na ja, eben. Würdest du bei Let's Dance mitmachen Oh, ich, ich bin. Äh, ich finde Tanzen generell so Standard und sowas nicht so natürlich. Ich bin so mehr der natürliche Typ und deswegen, ja. ja, deswegen finde ich das immer so ein bisschen. Du bist ja so der hip hopper auch, ne? Auch, ja. Traubenstampfen, so wie Jessica Paschka. Eher so. Ja? Ja, ja eher so. Deswegen, also ich finde es dann immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das mir richtig Spaß machen würde. Ich glaube, mir würde es nicht so richtig Spaß machen, wenn ich so eine Choreo einfach so abfahre mit der dreimal den und klatschatsch. Erstmal finde ich es super schwer, aber ich glaube, macht mir auch keinen Spaß. Ich glaube, ich wäre auch sehr, sehr verkrampft in der ganzen Sache, weil es ist, glaube ich, wirklich schwer. Ich glaube, das ist Vor so richtig du, schwer. A, du weißt, da gucken Millionen Leute zu. Oh, B, da sitzt ja. auch wirklich ein riesen Publikum drum. Mhm. Ich weiß es nicht, ich aber, weiß es nicht. Aber ich meine, guck mal, du übst eine Woche lang. Ein, ein Jahr. Du übst eine ja. Woche lang von morgens bis ja. abends ja. Äh, und hast einen Profi neben dir und hast eine Tanzschule nur für dich. Ja. Glaubst du, ist, äh, ich glaube, es ist nicht so schwer, dann mal ein bisschen was über rüber zu hoppeln. 90 Sekunden, 90 Sekunden. Und wenn du dir die, die Insta-Stories von äh, Jessica Paschka anguckst. Ja, mache äh, ich ja nicht. Die, die, die, ich, ich auch nicht, mhm. ja, aber mhm. sie den ganzen Tag, ne? Äh. So tanzt man? Nee, so macht sie immer. Warum? Ich weiß nicht, warum sie das macht. Das ist ganz, ganz krasses Teil. Ich habe mir überlegt, mal eine Woche das auch durchzuziehen. Jeden Tag einmal so ein Jessica Paschka-Move. Okay. Ist richtig krass. Also sie macht das auf jeden Fall ähm, von morgens bis abends, geht dann ins, äh, ins Hotel, schläft und morgens wieder das Gleiche. Also so sieht ihr Tagesablauf ja, aus. Ich meine, ja. dann 90 Sekunden mal am Freitag äh, da ja. zu rotzen, vielleicht ja. schafft man es doch. Vielleicht schafft man es doch. Ich weiß nicht, wir können uns ja hiermit bewerben. Okay, machen wir das. Okay. Lieber Herr RTL, wir würden sehr gerne bei Let's Dance mitmachen. Vielleicht gibt es ja mal so eine Zwillingsgeschichte oder so, wo, wo, wo wir sehr gut reinpassen würden. Oder das YouTube-Special oder das Idioten-Special oder, oder das Ugly-Special oder, das, das Ugly Special oder ähm, unfähig irgendwas überhaupt auch nur hinzukriegen-Special. Wir würden eigentlich in relativ viele Specials passen. Danke, Herr RTL. Wollen wir kurz zu den Kandidaten kommen? Wir gehen ja auf der offiziellen rtl.de-Seite. Sponsored by RTL. Na, egal. Ähm, gehen wir, können wir mal die, die Reihenfolge abgehen. Als ja. erstes ist die Schauspielerin Julia Dietze. Was sagst du? Ja. Ich dachte, das heißt, also aus dem Amerikanischen heißt es ja Dancing with the Stars. It's dancing with the Stars, yes. Ja, aber why is no star? Ist Julia Dietze Julia ein Star? Julia Dietze ist in derselben Soko München-Folge zu sehen wie ich. Also wenn sie kein Star ist, dann weiß ich auch nicht. Ist mir ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt nicht wusste. Ja, ja ich kann, du hast doch... Ich habe die noch nie gesehen. Hab die noch du nie was was hast ge du noch nie gesehen? Sie. Die, die, die aber Julia du hast doch meine Sogo München-Folge geguckt, die, die aktuelle. Ja, ja. die gucke ich mir jeden Tag an. Ja, okay. <lacht> gut, Wie, äh, macht sich aber gut, glaube ich. Ne? Ja, das, ich, wird sehr, ich, ich, ich, sehr Ja, gemein. ja, also sie hat es drauf. Aber ja. Äh, du, hast du? Nee, nee die, ist mir, die ist mir viel zu dünn. Die ist mir viel zu dünn. Stehst die, ja auch so dicke, ne? Deswegen ja. machst du es mit mir, oder? Ja. Also die Show. Die ja. Show. Richtig. Ähm, und du? Wie findest du so Julia Dietze? Nee, würde auch nicht. Sexuell? Nee. Nee, bin ich bei dir. Ist mir auch, ist, also ist was mir auch zu dünn. Ähm, der, alles was zählt, Schauspieler Bela Klänze. Bela Klänze, ich fand, der war ja ein bisschen, war ja ein bisschen äh, Beef zwischen Lam da, Lam und... Da muss irgendwas vorgefallen sein. Zwischen Bela und Lambi? Ja, also auf jeden Fall. Lambi hat, hat ihn irgendwie als. Eisberg von der Titanic irgendwie gesagt, er ist ganz eiskalt und rafft nichts. Da muss irgendwas, da bin ich mir... Aber, das aber ich so gesehen. richtig persönlich ja, fand ich in das. In beiden Shows, in der, in der Kennenlern-Show schon und oh. jetzt in der ersten Folge auch schon ja. und natürlich auch in der zweiten Show natürlich ja. auch wieder. Ja. Da und muss in der Show von gestern? Ja, erst recht. Also es muss irgendwas vorgefallen sein, das ist, das ist was Persönliches, was da zwischen Bela ja. und Lambi läuft. Das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, dass der Lambi da seine Position so ausnutzt. Wobei ich sagen muss, der Dance von ihm ist ja jetzt auch nicht allerhöchste Kaliber. Nee, nee. ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das besser machen würde. Ja, ich auch nicht. Also ist ein hübscher Mann. Na, heirate ihn doch. Ja, aber dann würdest du ja tierisch eifersüchtig sein. Glaubst du, bei... Iris Mareike Steen. Ist Hätte ich, auch, ich übrigens auch bis dahin, bis dieser Show, habe ich immer gedacht, ja, ist Steen heißt. Ich finde, das ist so ein Künstlernamen. Iris Mareike Steen. So, Iris, so, Iris, so, so wie so ein 80er Jahre. Iris. Iris. Iris, Iris Mareike Steen ist so ein 80er, 80er ähm, Terminator Name, finde ja. ich. So Steel Steen heißt Steen. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Echt? Ja. Ich finde, die macht eine super Figur. <lacht> ja. <lacht> ja, total. Aber wir reden jetzt nicht über die Playboy Fotos. Nein. Wir Nein. reden jetzt über das Aktuelle. Also, du bist wirklich ich, findest du wirklich, bist ja Fan, ja. Quasi Fan. Also wenn die äh, hochgeschlossene Kleider mit langen Ärmeln und langen Kleider, ja. da finde ich sie sehr hübsch drin. Also die muss man erstmal tragen können. <lacht> ich, es ist, ich weiß, ist es so dezentes Mobbing gerade oder bist du verliebt? Ja, das und muss, das deswegen muss, scheiße? Das muss jeder selbst entscheiden, was das hier ist. Ich will dich küssen, Alter. Das, ja, ich ist, merke, der ich merke. das ist der Hammer. Würdest du, ja. du, du mal Reikes den küssen? Ja. Iris? Würde ich küssen, ja. Ja? Würdest du sie nicht küssen? Hochgeschlossenes Kleid. Hör klar. doch mal auf, da immer hinzugucken. Ja, ich, Guck doch mal die Zuschauer an. Ich, ich gucke die Zuschauer an, ich gucke aber auch sie an. Sie lacht, sie lacht mich da so an. Ja. <lacht> Wie so ein Harry Potter-Bild. Das zurzeit lacht. Ja. ja. Okay. <lacht> Kommen wir zu deiner großen Liebe. Ich weiß, ich weiß ja, dass da, dass da sehr viel Feuer in deinem Herzen und in deinem Penis äh, lodert. Jessica Paschka. Oh, Jessie. Die gute Jessie. <lacht> yeah. gute da brauche ich mich fragen, ob du, ob du sie küssen würdest. <lacht> nee, brauchst du nicht. Ähm, es ist krass. Ich, ich, ich bin jetzt schon so, dadurch, dass ich, dass sie auch 700 ähm, Insta-Stories pro Tag macht. Ja. ja. Oben diese kleine Le Leiste. Okay. Hat sie einen bestimmten Die Blick oder einen bestimmten Move drauf? Okay. Ja. Okay. Es, ist, es ist, einfach, ist einfach, ja, es ist eine tolle Frau und ähm, die ist ein bisschen unsicher. Ja, Die hat jetzt in der Insta-Story gesagt, exklusiv, hat sie gesagt, ja, ich finde ja, dass ich im Fernsehen so ein bisschen moppelig bin und deswegen aber eigentlich habe ich heute Morgen gesehen, dass ich Bauchmuskeln habe und da bin ich schon ganz schön stolz drauf. Oh. Da habe ich erst mal geantwortet in der Insta-Story. <lacht> habe ich wirklich gemacht. Habe ich wirklich gemacht. Habe ihr geschrieben, stimmt, du siehst moppelig aus im Fernsehen, <lacht> aber es ist nicht so schlimm, weil Bist du ja nicht. Hast du nicht drauf geantwortet? Hat du nicht drauf geantwortet? Nee. Da ist es doch nett, was du ich sagst. Ich finde total nett, was ich gesagt habe. Total. Hast du nicht drauf geantwortet? Das ist mir unerklärlich. Aber das siehst du mal, dass diese ganzen Fitness-Ladies, hier ähm, Jessica Paschka und auch hier später Charlotte. Ja. Ja, dass die, die so viel Fitness machen, dann im Fernsehen dann doch schon ein bisschen moppelig aussehen. Ja. Ne? Also es ist, es es ist kann schon, auch übertrieben auch Niveau. Ja, aber das ist ja nicht nur Fernsehen. auch es also ist generell Kamera. Also YouTube macht ja auch dick. Wir sind ja, ja eigentlich Size Zero. <lacht> ja, eigentlich schon. Ja. Sie, und jetzt manchmal sehen wir uns, also, ob wir zehn Kameras gegessen haben. Ja, ja, ja. und direkt davor, ja. Ja. Aber ja. nee. Aber böse Zungen würden auch behaupten, dass die Fotos von unter anderem Jessica Paschke einfach tierisch gefotoshoppt sind. Meinst du? Na, ich, ich, das sagt ja nicht ich. Nee, nee, weiß ich, weiß ich. Oh, aber. So, also, weil da ist ja schon, da ist ja schon einen Unterschied zu sehen. Oh, oh das, das weiß ich nicht. Das würde ich ihr jetzt nicht unterstellen. Also ich glaube, die ist die, dieses Fake News. Ja, Ich glaube, die, ja? die labern scheiße und Jesse ist eigentlich wirklich wunderschön. Gut. Ich bin gespannt. Vielleicht antwortet sie dir noch. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Und da kommen wir zu einem richtigen Superstar. Also den, ja. den habe ich ja vorher, habe ich ja ständig seine ganzen <lacht> Sendungen geguckt und das ist der gute Schakal. ja, ja. Kanntest du ihn? Nein, noch nie, noch nie, noch gesehen, gesehen, noch nie, gesehen. Noch nie gesehen. Wirklich, auch oh nicht, nicht mal. Also man sagt ja immer so, ja schon mal irgendwo wahrgenommen, noch nie gesehen, noch nie gesehen, noch nie, noch nie gesehen, noch ich auch nicht, noch nie gesehen. Nee. Und, und, und der, der, der ist Koch, der hat Haare. also wenn wir uns mit einer Sache auskennen, ist mit Essen. Also. Der, der hat Haare und trägt immer diesen komischen Turban. Denkt er ist Lawrence von Arabien oder was? Ist er. Ist er. Ist er. Er denkt, er ist wirklich Oma Sharif. Ja, genau. genau. Also, ich, ich, ich verstehe es nicht. Mehr. Ich kannte den nicht. Woher kommt er? Hast du irgendwas recherchiert? Ja. Hast du dich vorbereitet? Ist TV-Koch. Ist TV-Koch. Weltstar in Argentinien. Hast, du, mitge hast du mitgekriegt, dass äh, der in Portugal übt? Ja. Und dass die Olle da immer hingekarrt wird? Ja, genau. Tut dir die Tänzerin auch immer leid? Also, die den Affen kriegt? Also naja, weil, weil also, er ist jetzt, die, ja, die, die jetzt ja offensichtlich nicht. als erstes rausgeflogen. Aber... So als Tänzerin, ich glaube, sie ist auch noch neue Tänzerin bei Let's Dance, denkst du doch, oh, scheiße, Mann, direkt nach einer Schauschluss. Ja, ich glaube, du findest das richtig kacke. Wie findest du denn, wie er das macht? Kannst du nicht schön reden? Kannst du nicht schönreden? Da denkst du so jemand, der aus so einem südamerikanischen Land kommt, dass der wenigstens ein bisschen was im Blut hat, aber der hat anscheinend nur Butter im Blut oder was weiß ich. Dafür hat er einen schönen Penis. Kommen wir von einem schönen Penis zum nächsten schönen Penis. Barbara Meyer ist sie eigentlich transgen? Findest du? Nein, nein, aber Mann, was soll ich machen? Ich konnte keine, keinen anderen Übergang machen. Oh, da ist aber, da wärst du aber dein Lehrer in der Moderatorenschule ganz schön traurig gewesen, ne? Bar ja. Barbara, Barbara Meyer, meyer Germany's Next topmodel siegerin der wie vierten Staffel? Der vierten Staffel? Habe ich einfach mal so behauptet. Aber ich weiß auch nicht, deswegen glaube ich <lacht> dir jetzt einfach. Aber ich wie findest du sie? Oh, ich finde, ich glaube, die Sehr echt, unterkühlt, ich, muss glaube, ich sagen. Ja, ich finde, ah. ich finde Maschine, Maschine. Kommt mir maschinemäßig vor so mit ich gehe jetzt am Montag zum links und deswegen ich glaube, die wird, die wird, sich, die wird sich mausern, aber ich, ich, es, glaube, es ich, glaube, ich glaube, du brauchst beim Tanz brauchst du noch so Feelings und, und die kann ich weiß nicht, ob die diese transportieren kann. Liegt es an den roten Haaren? Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, Nö, auch äh, so kann kann sexy sein. Kann, kann sexy sein, ja, bei ihr jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> ab, nee, aber ähm, generell schon. Ich finde sie, find sie wirklich sehr unterkühlt. Sehr unterkühlt? Da, das ist kein, also da ist nichts. niveau Da ist nichts Warmes. Also, na, La Lambi. Also, ja. also, das ist das Krasse, da sagt Lambi das nicht, ne? Nee, da sagt das nicht. Ja. da ja, ist irgendwas im Bach. Heiko Lochmann und Roman Lochmann. Warum sagst du die zusammen? Das sind Individuen. Ja. Das ist ja so wie ich der kenn Nuran, die, Ich kenne die nicht, ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass die die beiden in dem gleichen Nachnamen haben. Ja. Lochmann. Sind die verheiratet? Meine Chemielehrerin hieß Frau Lochmann, weißt du noch? <lacht> stimmt, ja, stimmt. Wie findest du die Lochis? Die Lochis. Ich habe ja in der letzten Folge meine Meinung schon gesagt. Ja, war ganz schön harter Tobak, den du da abgelassen hast. Hat auch Hate gekriegt. Ja, die, die ganzen äh, Lochie-Fans sind zu uns gekommen, ey, haben ganz schön Stumm geklingelt. Ja. Jetzt müssen wir mal was Liebes sagen über ja. die Lochis. Dann fangen wir an, weil du hast ja auch abgeledert. Was ist mit den Lochis? Puh, was Liebes, ne? Ja, was Liebes. Ich, also soll ich dir mal was helfen? Ja. ja. Ich glaube, die Lochis werden weit kommen, weil ihre Fans immer anrufen werden, egal wie sie tanzen. Ja, genau. Sie halt <lacht> die sie haben es haben halt geschafft. Sie haben halt so eine richtige lochi armee hinter sich, wenn ja. man die so nennen will. Ja. Ähm, Und wir, ja, haben, wir, wir haben aber die Talkies. Du glaubst du, die, die, <lacht> die Talkies würden gegen die, die Lochis gewinnen? Ja. Glaub auf jeden auch. Fall, Weiß weil unsere, unsere Talkies wissen, wie man ein Telefon bedient. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, die beiden kommen weit. Ich glaube auch, gerade in der ersten Show, als er dann da stand und oh, könnte er rausfliegen, es war sowas von klar, dass er nicht rausfliegt. Weil ja, da rufen ja, so ja, viele ja, Leute an für auch, die Lobby. Aber sind, ich meine, Lambi hat es gesagt, ähm, wissen nicht so richtig, was sie mit den Frauen machen sollen. Ne? Ja. Glaubst du, glaubst du, die sind äh, an Frauen interessiert? Also <lacht> generell? <lacht> Ich würde sagen, ja. Ja? Ja. Glaubst du, die würden so, sowas ausnutzen, wenn die da so Fans haben? Und so Sexpartys feiern oder sowas? <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich glaube ja, die beiden Tänzerinnen... Die haben schon mal... Äh, also die... Äh, gen genippt am Nektar? Äh, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, die... Ich finde, das sind die beiden Lochi-Tänzerinnen sind... Die haben mal das Lochi gezeigt... Schäme ich mich ein bisschen. <lacht> nee, also ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob die Lochis ähm, weit kommen. Ich glaube, der, der, der Fanbonus wird auf jeden Fall durchhalten, aber es Gewinnt, gewinnen sie reichen. nicht. Nee, reicht nicht. Die Lochi-Armee die wird nicht gegen ganz Deutschland. Nee, ganz genau. Ähm, aber wo wir gerade bei äh, Favoriten sind oder es würde reichen, ich fand bei der Kennenlernshow Ingolf Lück schon sehr, sehr, sehr sympathisch hat es sehr sympathisch gemacht, sehr ironisch, ist ein super charmanter Aber Typ. Fand ich richtig geil, wie Ingolf Lück sich in der ersten Show präsentiert krass. hat. Und ja, ich würde mit ihm schlafen. <lacht> Und du würdest ja wahrscheinlich auch heiraten. Ich höre schon mich die Hochzeitsglocken. Du könntest singen auf unserer Hochzeit. Ja, welches Lied möchtest du? Mit? Das Let's Dance Lied. <lacht> nee, würde ich natürlich machen. Aber Ingolf Lück kam mir auch sehr sympathisch rüber, muss ne? ich sagen. Super, zu super Lück. sympathisch. Und äh, was? Zurück zu Lück. War das aus der Wochenshow? Ja. Ja, ich, hab, ich, ich, ich mag ihn irgendwie. Er ist ich irgendwie auch. ein netter Typ und der nimmt sich. Nicht aber so sie hypen ernst. ihn schon sehr, ne? Sie hypen ihn schon sie, sehr. Sie geben ihm viele Punkte? Ja. Ähm, ich mag das. Vielleicht sollte man ihn nicht zu so sehr hypen, aber ich glaube, der kommt weit. Ich, ich, glaub, mag ich, ich, ich mag den, ich mag den total. Ich, mit Ekaterina, Ekaterina hat sich nicht so gefreut, mit ihm zu tanzen. Ne? Ja, fand ich übrigens richtig dreckig. Alle richtig anderen, dreckig. Alle. alle anderen machen ja. Äh, ja. richtig ja. übertriebenes ja. Overacting. Ja. Wow, Random XY, yeah, ja, ich bin ja. mit dir. Ja. Ich habe mir so ja. krass ja. gewünscht. Wie heißt du nochmal? Ja. So, weißt du, es, ja. es, es, es, es war so. Ja. Vor allem bei Jessica es, Paschka, Ich hat sich oh gefreut. Die hat so krass Overacting ja. gemacht. Wahnsinn, ja. Und dann dachte ich mir so, äh, ja. Es war aber mit wie reagiert, es war richtig unangenehm. Also wirklich, sie hat wirklich so, es war so, oh, wie, also wirklich. So hätte von reagieren können. Hat sie aber nicht. Hat ja. sie aber nicht. So, sondern das war so richtig unangenehm. Es hat nur noch gefehlt, dass sie auf den Boden gekotzt hat und gesagt hat, ja, nee, kriegen wir schon hin. So. Und dann wäre fand, Gil gekommen und hätte es aufgeleckt. Ja. <lacht> ja äh, äh, äh, fand, ich, fand ich richtig unangenehm. Dadurch, äh, dadurch ist es, es ist nicht meine E-Katharina. Nee, und nee. das habe ich auch ähm, unter einem Beitrag von Ekaterina kommentiert. Ja, auf Facebook. Du, du kommentierst häufiger bei so Stars, ne? Ja, ja, habe ich kommentiert. Und zwar, dass äh, seitdem diese Gerüchte mit Gil und ihr aufkommen, ich sie auch nicht mehr so geil finde. Ist so, ne? Ich fand sie ist früher so. richtig geil. Ich ja. habe gesagt, richtig hübsche Frau. Und seit ich weiß, sie ist so Ehebrecher, Schlampenluder, wird vermutet, ja. ja. Dann fand ich sie dann auch nicht mehr so heiß, ja. muss ich sagen. Ja, es nimmt, also wirklich, daran sieht man wieder Charakter oder vermeintlicher Charakter, zieht tierisch runter. Zitierisch deswegen runter. sind wir so schön. <lacht> ähm, aber, aber das mit Ingolf Lücker, da, das war, das war, das, das, das war ja. auch richtig unangenehm, ja. das zu sehen. So, oh man, ich habe letzte Staffel gewonnen. Ja, genau. Und, jetzt und deswegen, deswegen jetzt krieg, jetzt und gerade deswegen, weil sie das letzte der letzte Staffel gewonnen hat, hätte sie doch jetzt sagen können: So ich habe das Ding gewonnen, jetzt, jetzt rock ich mit ihm hier, jetzt habe ich mal ja, eine richtig ja, geile ja, Spaßnummer ja, ja, ja, hier. So. Nee, wollte sie nicht, sie nee, wollte, nee, wollte sie wieder ja, sie, genau. Sie wollte ja. am liebsten, wer ist denn hier der Favorit? Äh, ja. Jimmy Blue Ochsenknecht oder Ja, genau. Ja, nee. Ja. dann gehen wir nochmal zu Jimmy Blue Ochsenknecht, obwohl da noch Thomas Hermanns vorkommt, ist aber egal. Jimmy Blue Ochsenknecht fand ich übrigens, wie fandst du das denn als, äh, als der, der, so groß, der Joker gesagt hat? Findest du nicht übrigens auch, dass Victoria Swarovski so einen Jokerlachen hat wie ja. Michelle? Ja, Sie versucht, äh, haben wir ja schon angesprochen. Sehr sie fand sie ja, versucht, von der ja, Mais 1 zu 1 nachzumachen. Ja. ja, die Maiskanone. Aber äh, jetzt hier mit Olli Geißen nochmal als, als ja. Zwischen, als zwischen ja. war sehr erfrischend. Ja. Und da fand ich auch Aber krass. Olli Geißen, Olli Geißen macht es seit, glaube ich, 400 Jahren, den kannst du bei einer Beerdigung hinstellen, der moderiert dir das weg. Das der macht auch der, das, oder? Den den ja. Ich habe den ja mal am Hamburger Flughafen getroffen ja. und da war der in diesen äh, Rauchen darfst du am Flughafen jetzt an so kleinen Telefonzellen. <lacht> ja. Und da stand er alleine stand drin, er drin ja. und, hat, und hatte so richtig krass verquollene <lacht> <lacht> Ich dachte, er sah so ein bisschen aus, Kennst du? hast du Total Recall mit Arnold Schwarzenegger gesehen? Am Ende, wenn die keine Luft mehr kriegen und ja. die Augen so aus, ja. so sah er ja. aus. Oder bei äh, Roger Rabbit, der ja? eine der Patzen ja. am Ende so, ne? das ist, ja. Genau, so sah er aus, und, ähm, aber er, hatte, er hat das gut gemacht, er ja. hat es Patsch gemacht. Ich fand nur krass, dass alle dann sagen, so ja er macht das viel besser als Daniel Hart. Ja komm, das kannst du nicht sagen. Ja, aber es aber schreiben die Leute, und ja viel ja. besser als mit Ach. Daniel, vielleicht oder, oder Daniel und er im Doppelpack und dafür Viktoria Swarovski raus. Hm. Hm. Ich finde ja ein Moderationsduo von zwei Männern grundsätzlich nicht verkehrt. Fände ich auch nicht schlecht, so wie Joko und Klaas oder so, wenn die das ja. machen würden. Das fände ich Oder cool. Andy und Chris. Oh, glaubst du, es würde funktionieren? Wir beide? Ja. Es würde alles funktionieren bei uns beiden. Alles. Und das meine ich ernst. Wollte aber darauf hinaus, dass Svektoria Warowski ja? gesagt hat, dass alle ihre Freunde so neidisch sind, dass sie mit Jimmy Blue Ochsenknecht hier stehen darf, weil alle in Jimmy Blue Ochsenknecht verliebt sind. Jetzt frage ich mich, was hat Svektoria Warowski, was hat die für Freundinnen? Ja, die hat wahrscheinlich gar keine Freunde, weil die würden ja sagen, hör auf, das zu moderieren. Aber ich meine, so schlimm finde ich es nicht. Und sie hat Nein, sich, auch, hat sich auch verbessert. Aber, aber, aber würdest du dir das geben als so eine milliarden Ja, weil ich Bock drauf hätte, ja. Ja, echt? Aber ich wollte Nein, doch ich jetzt nicht. einfach fragen, ja. würdest du mit Jimmy Blue Ochsenknecht schlafen? Als Frau? Ja, nee. Oder als Mann, Ist nee, mir nee, doch egal. Nee, also ich finde ja, find ja den Vater von ihm mega unsympathisch. Ja. Auch von optik ist überhaupt nicht von also, ist überhaupt nicht mein Fall. Ja. Und dann müsste ich, ich sehe ihn halt in ihm drin und so, ne? Was mhm. der für starke Gene haben muss, dieser Ochsenknecht. Der setzt sich durch, ja. Er setzt sich aber ja bei dem Bruder noch mehr durch. Bei der Schwester setzt er sich auch über <lacht> ja, die das, das ist... Traurig die Schwester. Das <lacht> ist eine ganz große Grenze, ne? Wie, wie, wie, wie heißt alt du? ist denn Viktoria Swarovski? 18? Ich weiß nicht. Mir hat mal einer erzählt, Anfang 20. Ich dachte, die wäre 40. Wie alt ist sie denn? Wie? Die ist Anfang 20? Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Wunderprost, die Anfang 20? Echt? Tausendprozentig. Krass. Wisst ihr, wie alt sie ist dann kommentiert doch <lacht> mal? Nee, aber äh, ich glaube, die ist wirklich, die ist 18, 19, so alt wie die Lochis, würde ich jetzt sagen. What? Ja. Hättest du gedacht, die ist älter? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Also wer aber definitiv 100 ist, ist Thomas Hermanns. Und Thomas Hermanns äh, ja. ist auch einer der Favoriten. Ja, ich glaube auch, dass... Also, ich, bei Thomas Hermann sehe ich ihn halt immer ständig in dieser Abba-Montur. Ja, ja. Also abba montur ja, und, und dann und ja, sowas, Ja, genau. Und dann, dann, dann geht's ab, aber ich, mir ist er super sympathisch, ja. Ist er. Also, findest du aber Menschen sympathisch, die das, wenn die den Mund aufmachen, dass die immer feuchte Zähne haben und immer Spuckefäden sind? Thomas Hermanns ist so, dass <lacht> wenn der den Mund aufmacht, der hat immer feuchte Sachen im Mund. Immer. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich nicht? sagen. Nee, mir, ist er, mir ist er recht, recht sympathisch. Hm. Der Schlaft ist er mit ihm in, in, in der gleichen, er, er wahrscheinlich. Er ist in der gleichen <lacht> Kategorie wie Jörg Öcker. So, in, in, in der Kategorie. Wer ist denn Jörg Öcker. Kennst du nicht der, der früher Schillerstraße gemacht hat? Der, der, der <lacht> ja, doch. Ja, doch. Lindenstraße auch, ne? Ja, ja genau, ja. Ja. Jörg auch, Ich dachte, du auch, verwechselst auch, ihn auch, mit Ingolf Lück. Auch homosexuell. Ja. Wie, wie ich oder was zeigst du auf mich nein wie Thomas Hermanns natürlich Mann. nicht wie du das dürfen wir noch nicht sagen <lacht> nee aber äh, einer einer ein ein ein ein ein ein ja, ja, ein, ein ein ein äh, ein Superstar wie äh, Matthias Magiapane vielleicht <lacht> oder wie Wenn du ihn gedacht hast <lacht> <Der> <lacht> <lacht> nee bei bei und bei bei Thomas Hermanns stört mich das nicht mal so das heißt. <lacht> Weil er, nicht so <lacht> weil er es nicht so raushängen lässt, weißt du? Bei ja. anderen schon, oder was? Na bei, bei, bei Magia Pan schon. <lacht> der hat sich, der, der, Thomas Hemmers ist ein normaler Mensch. Das kannst du nicht sagen. Und andere Schwule sind nicht normal, oder was? Jetzt dreh mir ja keinen Strick drauf. Was hab ich jetzt gemacht. Erzähl doch mal. Was hast du denn für ein Problem mit Homosexuellen? Dein Schild guckt hinten raus. Ich habe kein Problem mit Homosexuellen, sonst könnte ich die Sendung hier nicht mit, <lacht> mit dir machen. Dann, dann sind wir jetzt bei Jimmy Boo, Da hatten oder? wir doch schon. Ach da habe ich doch gefragt, ob du den cool findest. Ja, ja was habe ich gesagt? Ich nochmal zurück. Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Aber ich würde dich jetzt gerne mal fragen, ob du mit Charlotte würdig würdest. <lacht> ähm, nee. das ist mir zu wobbelig aus dem Fernsehen. Nee, äh, ey, wenn Sido dir auf die Fresse haut, das ist verdient, ey. Der. <lacht> Sido, Promi-Box, ich fordere dich heraus. Hast du Sidos Film <lacht> auf ARD gesehen? Ja, ah, Kunst, äh, ne? Der war, der war super, ey. Mhm. Boah. Glaubst du er hat sich schon wieder ausgegraben aus dem Loch, in dem er versinken wollte? Was hat sie übrigens gesagt? Sie hat doch in der ersten Folge gesagt, wenn sie, bis wo muss sie kommen, dass Sido da steckt? Ist ja ganz klar so ein Ding, wenn ihr Sido sehen wollt, lasst mich bitte weiter. Oh, echt? Findest ja, hat sie so? gesagt, ja. Wie findest du sie denn? Ich finde sie, ich, ich, ich kannte sie früher, als sie noch nicht mit Sido zusammen war. Woher kennen wir sie? Die hat irgendeinen Quatsch moderiert auf TAF und so eine Scheiße. Ja, ich kenne sie nämlich auch ganz doll. Ja. Kenn ich sie. War sie auch Viva-Moderatorin? Nee, glaube nicht. Aber nee. die, hat, die, hat, die war auf TAF eine große Nummer und so. Ja. Und äh, dann hat sie gesagt: so, Ja, ich mache jetzt dann doch nur noch Ehefrau von Sido. Ja. Und jetzt will sie, jetzt tauscht sie die Pantoffeln, hat sie so in ihrem Motto geschrieben, ja. ich tausche jetzt die Pantoffeln wieder mal gegen äh, Tanzschuhe und ja und, und äh, ich kann mir richtig vorstellen, wie sie so verzweifelt zu Hause saß und gesagt hat so, ja siehst du, ich habe jetzt zwei Kinder für dich gekriegt, du lässt mich gar nicht mehr raus, ich will auch mal wieder was machen, es reicht mir nicht, dass ich im Palast wohne und dann hat er gesagt, so ja gut, okay, dann, dann geht auch zu Let's Dance. Das ist die Höhle der Löwen. Ich weiß gar nicht, hat die Höhle der Löwen eigentlich ein Intro? Ich dachte, du hast es gerade gemacht. Ja, war es ja auch. Das ist die Höhle der Löwen und das Samina, ist Judith Williams. Ja, Judith Williams, ähm, man kennt sie aus, die Höhle der Löwen, äh, ist jetzt von der Business Lady aufs Tanzparkett ja. umgeschrieben. Und auch eine der Favoriten. Ja, weil sie das so sehr liebt. Ja. Sie liebt es sehr. Weißt du, was du bei Judith Williams das, auch... Ich, ich spüre so eine Kälte bei Judith, Judith Williams, wenn du über sie redest. Was ist los? Bei Judith? Nee, ich finde, finde sie eigentlich recht sympathisch. Okay. Die kommt ja auch gut an bei den Leuten. Ja. Aber mir ist aufgefallen bei Judith Williams, die antwortet auf Fragen immer ganz, ganz besonders. Ja? Ja. Frag mich, mal, frag mich mal irgendwas. Und ich zeig dir, wie sie antwortet. Okay. Liebe Judith, was hast du denn heute Morgen zum Frühstück gegessen? Essen. Als ich das erste Mal gegessen habe, da saß ich in Rom an einem kleinen Tisch. Ja? Und habe auf die Riviera geschaut ja. und war sehr, sehr glücklich. Kannst du die Hand wegnehmen, Judith? Nee, sie würde das so machen. Sie würde das so machen. Und was äh, schwitzt du denn so? Bist du nervös? Nee, vom Tanzen noch. Und, äh, <lacht> und äh, ja, die antwortet immer sehr ausschweifend. Und äh, am Ende wusste, weißt du dann immer gar nicht mehr, was du überhaupt gefragt hast. Ich erzähle dir von der Riviera, du sagst, ey, was habe ich denn eigentlich gefragt? Judith, bist du eigentlich Fan von Lass mal reden? Als ich das erste Mal Lass mal reden gesehen habe, da war es ein grauer Sommermorgen. Ich saß da an meinem Laptop. Ja, wir haben es verstanden. Ich, so, bist so. Du, aber gewinnt sie das Ding? Das ist ziemlich gehypt. So. Ich weiß nicht, ich ha, hat, die Leistung ist okay, aber ich glaube, es reicht nicht zum Gewinnen. Okay. Aber da ist noch keiner, der wo ich sage, es ist Guild-Niveau. Ich glaube, Guild ist jetzt der Maßstab. Ja. Glaubst du nicht? Ja, es war vor, vor allem für Ekaterina lange der Maßstab. Wie findest du eigentlich die Klamotte, die die da immer anhaben, so die Tänzer? Wie würde das bei dir aussehen, wenn du das so trägst? Richtig, Und die Hose bis unter die Brust. Richtig gut. Ich glaube. Richtig auch, gut. Bei mir ja. würde die Brust halt drüber hängen. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm dann. Ja. ja, Na ja wieso? Ja. Na ja, ist halt so. Wenn ich Oberkörper frei mit so einer Hose dann würde ich aussehen wie Obelix. Wie Obelix, so cool. ja. Ja. ja, ja. Hast du auch ein bisschen was von dem. Ja. Darf ich dein Idefix sein? Wir hätten jetzt noch, äh, Mensch, jetzt haben wir schon über den Kandidaten auch gesprochen, der äh, in der zweiten Folge rausgefallen ist. Dann können wir eigentlich auch über Tina Ruland reden. Ja, über Tina Ruland. Ähm, was fällt mir dazu ein? Findest du gerechtfertigt Tina. als erstes raus? Ja, ist gerechtfertigt. Ja. Tina Ruland, was war das nochmal? Tina Ruland kennt man aus Manta Manta, einem Film von 1980. Ja. Und seitdem? Playboy, drei, vier Mal? Let's Dance. Let's <lacht> <lacht> ist hier ähm, ja. Tina Ruland ist raus. Ja. Ich fand die immer ganz hübsch. Also aber damals die, in Manta Manta. Genau, ich auch. fand die damals in Manta Manta ziemlich nice. Die hatte so einen Sexappeal. So Brust auch richtig. <lacht> richtig, Brüste hatte ich, sie. Ich wollte, habe ich gar nicht gemeint. Ich meinte so. Ja, aber ich, oh, ich schon. Ich, mach, ich find, Bist du der Po oder der Brusttyp? Ich bin voll der Brusttyp. Ich verrate das gar nicht hier. Wieso denn nicht? Ja, also. Tina, also der der Brusttyp. Ja, <lacht> Tina Ruland raus. Ähm, hier auch äh, neulich rausgefallen in der ja. zweiten Show. Äh, fandst du gerechtfertigt? Fand ich übertrieben gerechtfertigt. Ja? Ja. ja? ja. Ging gar nicht. Aber ich glaube, irgendwas mit Lambi, da muss irgendwas gewesen ja, sein, weil der hat ihn übertrieben runtergegangen. Ja, genau. Und dann haben die Zuschauer auch nicht für, äh, für ja. den Kandidaten ja, für angerufen. Den Anruf, für den ja. haben sie nicht angerufen. Mhm. Und das war, fand ich sehr traurig. Ja. ja. Auch die Partnerin oder. Nee, Partner. Partnerin, ja. Partner, ja Also Partner, der, Tanzpart, der, der kann Tanzpartner, man, kann, man, kann man so. Kann man so äh, sagen. Geschlechtsneutral sagen. Kann man ja. einfach so sagen, die ja. fallen mir jetzt auch die Namen nicht ja. ein. So, aber die, äh, die tat mir auch leid, ja. weil die hat alles gegeben die ganze Woche über. Fand ich super. Ja, er auch. Ja. ja, also beide. Die, also beide zusammen ist ja. ein bisschen schade. Ja. Aber so ist es manchmal im so Leben. Ist es. So ist es. Wer gewinnt denn das Ding? Du hast ja so eine geheime Liste immer. Du hattest schon bei Germany's Next Topmodel eine geheime Liste. Du hattest bei Bachelor, <lacht> Bachelorette. das hast immer geheime Listen. Ich wer, immer geheim auf der Ge wer gewinnt? Oh, also wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, wer gewinnt, ähm, gebe ich euch noch die Chance, nicht gespoilert zu werden. In 3, 2, 1, Judith Williams gewinnt es. Oh, schön. Die hat es nämlich gekauft. Die hat es gekauft, ja. Gut. Damit habt ihr euren Gewinner. Mein Gott, das ist wahrscheinlich die längste Vorlage aller Zeiten. Wir sind jetzt bei äh, 4 Stunden und 22 Minuten. Äh, zumindest in der Aufnahme. Ja, ja. Ähm, wollen wir trotzdem noch schnell... Ah, wir, wir, wir, wir gut machen. Unbedingt. Was ist denn so passiert? Was sind denn so deine Highlights? Meine Highlights sind auf jeden Fall die Wahl in Russland gewesen. Ach, Hast da war eine Wahl? <lacht> da war Eine Wahl. <lacht> ah, eine Wahl, <lacht> eine okay, Wahl ja. Und da gab es ja so geile Bilder von den Überwachungskameras. Hast du da mal was gesehen? <lacht> hab ich gesehen. Hast du den einen Move gesehen? Den hat mich direkt an Ocean's äh, Eleven erinnert. Mit den Ballons vor die Kamera. <lacht> ja, stark, ganz stark. Leute, sucht es bei YouTube oder immer ja. raus. Die ja, Wahl in Russland war richtig gut. Da war auch so ein Typ, der stand da, hat so einen Wahlzettel eingeworfen. Ja. Dann dreht er sich einmal im Kreis. Während er sich dreht, holt er den nächsten Wahlzettel raus, schmeißt ihn rein, dreht sich nochmal im Kreis und holt ihn wieder rein. Vielleicht hat er dafür jemanden mitgebracht. Ja, bestimmt. Der krank war. Ja, na dann macht es schon wieder dann Sinn. Ja. Wieder. Ich glaube, da ist alles im rechten Dingen ja. zu gelaufen. Putin ja. mit 76% gewonnen, ne? Ja. ja. Hätte man nicht mit gerechnet. <lacht> ist für mich ein Schocker. Selina Gomez und Justin Timberlake... Ähm, a.k.a. Justin Bieber sollen schon wieder nicht mehr zusammen okay. sein, habe ich gehört. Oh Mann, ey. Das ist eine richtige On-Off-Beziehung. Ich weiß nicht, was aber, das aber ist. Aber sie lässt sich trotzdem gut gehen. Ja. Ja, wie viele Bilder von ihr gibt es auf so einer Yacht mit, mit einem Bikini, wo sie einfach nur abchillt? Und Alter. sie zeigt auch ganz offen ihre Narbe von der OP. Oh, hatte sehr, sie eine OP? sehr mutiger halt, dann haben Schritt. Sie, haben sie ihr Justin Bieber rausgenommen? <lacht> ja, was ist ähm, hm. was ist dazu zu sagen? Mit wem würdest du lieber? Mit Justin Bieber oder, oder Selena Gomez? Ich glaube mit Selena Gomez. Ja, ich auch. Es ist eine schwierige <lacht> Wahl, aber ich glaube ja, auch Selena Gomez. Ja. Ja. Hast du direkt daran gedacht, wer einen Instagram-Follower hat? Nee, du? Ja. Wer hat denn mehr? Na, Justin Bieber würde ich sagen. Ich glaube Selena ja, Gomez. Wir werden es nie erfahren. Und dann noch unser WM-Held, unser Schweini, hat Nachwuchs gekriegt. Nein. Ein Ferkelchen im Schweinestall. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Kleinen Luca. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, Kleinen Luca ist da, Ja. <lacht> Ein Schweinchen namens Luca. Ein Schweinchen... Oh, wird auch die Mutter am Anfang des Films geschlachtet? Und das war bei Schweinchen namens Babe so. Das wird war sie geschlachtet? Oh, das war ganz traurig. Krass. Alle Schweine fressen weiter an dieser Station, wo Milch rauskommt. Nur Babe geht nach vorne und sagt... Mama. Aber auf jeden Fall wollen wir unserem lieben Schweini gratulieren. Er ist ja Fan von Lass mal Reden. Ja, Gratulation, du bist Papa... Pass auf deine Schweinchen auf und bleib uns weiterhin treu. So wie alle anderen, die uns treu bleiben können und die unsere Videos liken, die unsere Videos abonnieren und teilen und mit ihren Freunden durch die Welt schicken und schießen. Und den lieben Chris vergöttern. Gibt es Leute, die mich vergöttern? Ich glaube schon. Ja? Ja. Geil. Weißt du, wie die sich grüßen? Die sagen zur Begrüßung meistens: Shine on. Hier, hier, hier stopp, stopp, stopp, stopp, noch nicht abschalten. Es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar, ähm, äh, sollen wir sagen, dass du dir, dass du dich einer Geschlechtsumwandlung unterziehst oder, oder sollen wir offen lassen? Also, es hat sich ein bisschen, beziehungsweise es wird sich ein bisschen bei uns was ändern. Ähm, lass mal reden, wird jetzt quasi ein bisschen kamikaze-mäßig. Ja, bisschen kamikaze -mäßig. Wir, wir wissen selbst noch nicht genau, wie es weitergeht, aber es geht definitiv weiter. Wir haben tierisch Bock. Es läuft besser denn je mit dem Kanal. Ja. Hier, kann man so sagen. Aber... Es geht bergauf. Genau. Aber vielleicht nicht mehr so regelmäßig jeden Samstag. Dafür vielleicht dann zweimal in der Woche. Vielleicht einmal vier Monate. Gar nichts. Ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall spannend. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst. Uns gibt es. Uns wird es ganz lange noch geben. Und ähm, ja. Hm. Ja, Nächste Woche ist Ostern. Da äh, suchen wir unsere Eier selber. Ah! Knaller! Äh, nee, da, da kommen wir nicht, aber vielleicht dann schon die Woche drauf mit ein bisschen Veränderung. Wer crazy, weiß. Crazy. crazy, crazy. Warum crazy. es Veränderungen gibt, dürfen wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten. Mm. Wird aber passieren. Mm. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Der Tipp heißt.